Die berufliche Vorsorge sichert ein gutes Leben im Alter. Denn während die AHV lediglich das Existenzminimum nach der Pensionierung garantiert, sorgt die berufliche Vorsorge dafür, dass man seinen gewohnten Lebensstandard halten kann. Dafür legen Pensionskassen das Geld der Versicherten umsichtig und in deren Interesse an. Damit das so bleibt, brauchen wir jetzt eine für die Versicherten faire BVG-Reform.